Hallo Leute, ich bin mit dem Omarad unterwegs. Ich freue mich, dass es nicht mehr kalt ist. Es sind inzwischen vier Monate später. Ich habe diesmal eine andere Mission und zwar als Videoantwort auf den Kanal Gunter Knauf. Es geht um das Saubermachen ein Stückchen Natur. Wenn man hier den Müll sieht, wie zum Beispiel hier überall bewusst hinterlassener Müll oder auch solchen, der da in den Büschen durchs Hochwasser angetragen worden ist, Da kann man am letzten die Hände nur falten und sagen, das hat sowieso keinen Sinn. Die Mentalität ändert sich nicht von den Menschen. Oder die Müll, das Müllabfuhrsystem ist nicht so, dass, dass die Menschen hier wirklich ihr Zeug mitnehmen und zu Hause entsorgen. Naja, wie dem auch sei, aber ein paar Meter kann ich sauber machen. Und das mache ich jetzt. Und dann setze ich mich und genieße hier ein Stückchen von der Thais, Die letztlich dann in die Donau rein. Ist absolut ruhig. Man hört nur den Wind dort Oben in den in den Blättern rauschen. Es ist schön. Wir haben fast 30 Grad, äh, 28 Grad, aber ganz angenehm. Ab und zu springt mein Fisch äh, über die Wasseroberfläche. Ich genieße es einfach. Und das, was ich eben nicht genieße, das was immer mein Kritikpunkt ist, den Müll, den. Ich mich einfach auf. Innerhalb von kürzester Zeit habe ich den ganzen Müllsack hier füllen können, aber es erschlägt einen einfach. Ich habe jetzt hier mal 30 Meter sauber gemacht, und leider kommt man dahin und sieht dann auch wieder sowas. Schade eigentlich. Und. Das muss nicht sein. Deswegen werde ich am Ende dieser Videoantwort noch etwas in der örtlichen Sprache sprechen, um die Jugendlichen und leider eben nicht nur die Jugendlichen anzusprechen, die die Verursacher dessen sind. Die haben eine so schöne Natur, das will ich Ihnen sagen. Und wir die sollen diese Natur wertschätzen und entsprechend sich drum kümmern. Oh, dir, Gunther, alles Gute. Ich verabschiede mich damit. Ähm, den Müllsack nehme ich jetzt auf meinem Oma-Rad mit. Jetzt äh, nach Hause zu meinen Schwiegerleuten und packen da in die Mülltonne. Äh, und jetzt geht's auf so ungefähr russisch weiter. Dor дорогие друзья, молодежь и не только молодежь, я обращаюсь к вам за это проблем. За очень короткое время я собрал целый мешок мусор тут. И конца не видно. Смотрите, если у вас было удовольствие быть в природе, дайте другим, дайте прожить, отдохнуть, берите. Мусор ваш, минимум ваш мусор с собой. Может быть, еще что вы видели. Гордитесь, гор, э, гордитесь э, за вашу природу, что вы имеете. За эти реки, за это, это, это лис, эти лесы. Э, Чтобы было и следующим следующем и вам лучше. Я просто могу обратиться к вам в этом. Смотрите, следите, берегите. Пожалуйста. Больше я не могу сказать. Я знаю, что такое. Удовольствие в природе. Но это очень мешает. Если, если такого мусора нет. Спасибо за внимание. Хай Бог вас всех, хранить благословит. Пока. Это мусор. Сейчас. Und muss da нужно.